servus und hallo bei not another dope show heute erzähle ich euch einmal ein bisschen was über das schloss Pickel, der abläufe da wie das war also ich habe es ja schon mal in einer anderen geschichte erzählt dass ich von der jv bernau über die jv eichach verschubt worden bin dort gab es eine drogenberatung und äh, die drogenberatung eine frau die hat mich dann nach Pichel gefahren im Pichel angekommen musste ich erst einmal meine Sachen auf dem Parkplatz äh, liegen lassen, mit gleich Sturm Stur mit reinkommen und eine Rinkontrolle abgeben. Das war das erste Mal, dass ich das. Äh, nein, stimmt nicht. In Friedberg musste ich das auch machen, Urinkontrolle, genau. Ja, auf alle Fälle war es halt dann so, ähm, dass der meinte, ja, ist in Ordnung, der Wert ist so gering, dass sie äh, davon ausgehen, dass ich schon länger nichts mehr konsumiert habe. Und dann kamen ein paar Bewohner. Die kannte ich aus einer Perlach zufällig, das war eine jüngere Generation, also wie die, die ich war. Ähm, ja Die haben meine Sachen dann gefüllt und dann habe ich ein wunderschönes Zimmer in dem Schloss bekommen, mit noch ähm, zwei andere Leute da. na hat es nicht lang gedauert, dann kam der Helmut nach, der war auch in Bernau. Den habe ich da kennengelernt, nicht mein Cousin, nicht der Helmut, sondern ein anderer mit dem zusammen habe ich dann über kurz oder langer zimmer gehabt das hat nicht lange gedauert in schloss pichel gab es eine telefonzelle wo man raus telefonieren konnte und angerufen werden konnte und man hat sie auch anrufen lassen können war natürlich praktisch weil meine partnerin die ich zu dem zeitpunkt ähm, in Spee hatte also die heutige partnerin hatte ich da noch in Spee. und ähm, ich habe sie halt angerufen mit 20 äh, cent ich, Nein, Pfennig noch, 20 Pfennig und sie hat halt dann zurückgerufen und dann haben wir halt stundenlang da quatschen können. Es war halt schon cool irgendwie. Ja. Im Schloss Pichel, das liegt auf so einer kleinen Insel. Also außenrum ist so ein Burggraben, da ähm, ist total schön und dahinter ist ein kleiner Wald, das gehört auch zu dem Grundstück dazu. Und ja, man durfte ab der die normalen Abläufe hatten, die durften da äh, eigentlich erst ab dem dritten Monat oder so drüber, aber die Regeln wurden ja alle kurz bevor ich gekommen bin über Bord geworfen. Es gab keine Regeln mehr, weil alle wollten nach Friedberg, weil die da keine Regeln hatten. Also haben die gesagt: Okay, machen wir auch keine Regeln mehr. Die, die harten Regeln, die ich bei Daytop waren, die will keiner, weißt du? Ja, jetzt war das halt schon interessant was da jetzt passieren wird. Erstmal habe ich verkürzt, weil ich ja schon so viel Erfahrung mit Therapien habe. Und da gab es dann auch Kleingruppen, wie überall halt, und Einzelgespräche mit Therapeuten. Und ich habe mich mehr auf diese Einzelgespräche konzentriert, weil die Gruppendinger, die ja, waren für mich halt nicht mehr ganz so. Das haben es mal am dann auch so besprochen, dass äh, diese Gruppennummern ich nicht mitmache dass ich verkürzt dafür doppelte Einzelgespräche kriege. Und das war dann auch so, habe ich bekommen. Und meine Partnerin hat mich dann auch dort besucht und da haben wir das dann auch mehr oder weniger besiegelt. Da war für mich dann auch klar, dass ich nach Berlin ziehe. Ab dem Zeitpunkt war es 100%ig klar. Was war denn da noch so interessant oder erwähnenswert? ja, das ist auch sehr erwähnenswert. Das habe ich noch nie erzählt wenn man im Gefängnis sitzt, hast du nur grau, grau, grau. Weil Wände sind so beige, gelb, grau und äh, draußen die, der Boden, die Wiesen sind meistens braun, ja, ist halt ein schlecht gepflegter Rasen. Die Wände sind aus auch grau und dann hast du womöglich auch noch mehr Wand oder, oder Gitter und Zeug, dass man halt, man sieht nicht viel. Das ist alles so wenig einladend. Und als ich dann da in Pichel angekommen bin, sind wir einkaufen gefahren Süßigkeiten Tabak und so Zeug und dann fahren wir mit dem Hiwi dem Sozialarbeiter hin und ich gehe in den Schreibwarenladen rein oder was das war er hat mich das richtig erschlagen über all die Farben und die Reize und die Eindrücke das war so krass das kann man sich ja gar nicht vorstellen wenn man die ganze Zeit das hat diese Reizüberflutung da merkt man das gar nicht wenn man sich aber Zeit lang da rausnimmt ein halbes Jahr oder so oder ja dann ist das extrem, ey, wie man das dann plötzlich wieder wahrnimmt. Und das ist richtig heftig. Ja. Also die ganzen kleinen Bildchen und alles farbig und, und Rot ist sehr dominant, muss ich feststellen. Ja, ja das wollte ja dann nochmal loswerden. Und den Umstand, dass wenn man auf Therapie ist, äh muss man ja vorher noch zum Zahnarzt gehen und, und die Zähne saniert sein und das muss man sich bescheinigen lassen und so eine Sachen sind schon ein bisschen erniedrigend finde ich. Ja, es muss sein weil du ja, wenn du auf Therapie bist solltest du ja auch keine Spritzen kriegen ja, obwohl ich so eine Zahnarztspritze ist halt in meinen Augen schon ganz was anderes als wie so ein Ballerer Knaller aber es kann natürlich schon den einen oder anderen irgendwie, ne, wenn er es sieht kann ich mich schon verstehen Ja Das war's dann für heute Leute Bis dahin Peace out